sich mit einer der, der Ansprache einer ganz besonderen Problemstellung beschäftigt, denn äh, Technologietransfer an Hochschulen ist ein öffentlicher Auftrag, um Forschungsergebnisse bewertbar zu machen. Und der Standardweg sind seit spätestens 2002 Patente, die zuletzt ähm, in Diskussion geraten sind, weil die allerwenigsten von ihnen im universitären Kontext tatsächlich rentabel sind, äh, in der Regel teuer sind